Lieben. Ja, ich möchte euch zeigen. Ich habe äh, ja, erzählt, dass ich von Dorin Wietz mal wieder Sachen bestellen möchte. Und das habe ich gemacht. Und zwar weil ich ja Dreadschmuck basteln möchte. habe hier schon meinen kleinen Karton. Ich kippe das gerade einfach mal so dahin. Und äh, ja, ich fange mal hier mit den Holzperlen an. Die sind ziemlich unspektakulär. Äh, Einmal hier so blaue oder türkis blau, farbene Holzperlen sehen halt so aus, und wirklich ganz schmale. Eigentlich hatte ich geguckt, dass ich bei den Löchern immer so bestelle, dass äh, die Löcher 5 mm haben, aber irgendwie hat das nicht so wirklich geklappt. Aber egal, so. Auf jeden Fall ist das, falls ihr irgendwie bestellen wollt, diese Nummer. Ja, das gleiche Spiel nochmal im Bund. Erstmal wieder die Kamera finden. Das ist so. ja. Und die hier in groß. Und die gehen auch tatsächlich vom äh, Loch her. Auf jeden Fall. Das sind die 5 mm. Also 6 bis 7. Ja, und wie gesagt, hier weiß ich jetzt gar nicht, ob ich die trotzdem bestellt habe, obwohl sie klein sind, weil man ja auch manchmal Perlen so... Zwischenschmuck nimmt. So, ich habe meine Haare gerade zusammen. Ich muss die gerade mal aus, mal aufmachen und mal nach vorne kramen und dann kann ich euch mal zeigen. Jetzt muss ich mal ein bisschen dickeren. Ich habe sehr dünne Duets äh, mit Absicht. Heute unbedingt dünne Duets. Obwohl ich jetzt manchmal schon denke, ah, ein bisschen dicker wäre gar nicht so schlecht. Aber sind auch so zwei, drei dickere dabei. Der hier zum Beispiel. Das ist mal einer, der ein bisschen fetter ist. Ja, und dann nehme ich mir hier mal den Duet und packen mal da die Perle drauf, um euch mal zu zeigen. So. Ja, finde ich mega schick. Mal ein bisschen größer, finde ich aber auch total schick. Auch die Farbe ist schön. Ja, ich habe sonst im Moment eigentlich nichts weiter in meinen Dreads drin. Ich bin aber auch gerade erst aufgestanden, muss ich dazu sagen. Ja, den rosanen lasse ich gleich mal drin, das ist ein bisschen schade, weil hier sind doch schon fünf drin. Ja, fünf geht dann. ja und von den Petrolfarbenen werde ich mir auch einen klauen. So, dann einmal für euch hier die Nummer. Hier sehe ich gerade, da haben sie auch noch mal die Perlen mit reingepackt. Gehe jetzt hier mal Tüte für Tüte vor. Ja, das sind hier nochmal die gleichen. Die haben auch die gleiche Bestellnummer, brauche ich euch also nicht nochmal zeigen. Ähm, ja, ich mache mal mit Perlenkrams weiter. Also ich habe hier alles nur Holz- oder Metallperlen, weil wie gesagt, dieses Plastik äh, möchte ich nicht mehr haben. Und ja, hier haben wir dann so schwarze, weiß ich nicht, warum sie hier am Ende <lacht> eine kleine jeweils noch mit dran gemacht haben. Das ist ein Geschenk. Auf jeden Fall hier so eine Kette mit schwarz, weil ich mir dachte, ja, Dunkel kannst du auch mal gebrauchen, muss ja nicht immer nur deine Farben und dann aber ja, ist halt so, ne? Die Farben, die einem am liebsten sind, die kommen dann irgendwie doch wieder drin vor. Und das ist hier diese Bestellung. Oh, wartet mal, geht das? Na, so, ja, perfekt. Genau. So, dann habe ich hier Teile, die halt mit auf den Draht drauf sollen. Also ich habe halt, wie gesagt, vor, damit ähm, Schmuck für Dörts zu machen und diese dann auch auf meinem Online-Shop zu verkaufen. Da, so sehen die aus. Kommen mal, da hier rüber. Dann. Genau. Ja, fand ich ganz süß. Und die sind halt dafür da, um dann mit auf den Draht gezogen zu werden und da eben ein bisschen zu verschönern. So, hier habe ich dann auch noch mal die Perlen, die sehen so ein bisschen aus wie Muscheln, Schnecken eher, Und hier haben wir diese Bestellungen. Ja, hier haben wir Quetschperlen. Einmal in ähm, also dunkles Gold. So, aber die bestimmen. Und hier habe ich die nochmal. Also die gleichen. Ich brauchte halt von dieser Farbe nochmal ein bisschen größere. Aber ich sehe auch die. Sie sehen kleiner aus, als ich die in der Beschreibung in Erinnerung habe. Weil ich wollte eigentlich zu große haben. Aber doch, die passen. Ich hatte die nämlich ausgemessen. Ah, ja, doch. Könnte knapp passen. Echt ganz bisschen kleiner. Aber es ist okay. So, lege ich jetzt erstmal die Seite. Bei euch noch. So, dann habe ich hier nochmal... So Teile, wo ich dann zum Beispiel die Federn und so dran festmachen kann, wo ich die Federn quasi reinquetschen kann. Und ich habe festgestellt, mit diesen Dingern zum Umklappen, also die hinten offen sind, komm, so. die sind ja da zum Beispiel, bei denen. hinten offen, und ähm, das geht besser als mit denen, die komplett geschlossen sind. Da, die lassen sich besser zumachen. So, dann haben wir hier diese Bestellung mal. Und ja, hier habe ich schon mal ein Teil, was so auch über die Dreads quasi einzeln gezogen werden kann. Genau. Ja, ich zeige euch die Bestellung. Das ist ja wurschtig. Ich werde die natürlich im Shop, muss ich gucken. ich werde die irgendwie integrieren in irgendwas. Und dann hat das natürlich nicht mehr den Preis, aber wie gesagt, der bleibt halt nicht einzeln, sondern der wird in irgendein Schmuck integriert. So und hier habe ich mir Muscheln bestellt. Die sehen so aus: so gemalt und hinten sind die so offen. Und haben halt da Dieses Loch kann man dann als Perle benutzen. Ja, fand ich auch sehr, sehr schick. Und die haben diese Nummer hier. Na, ich habe mich gerade am Papier geschnitten. Ich habe nämlich danach vor, ähm, hier für meinen Schreibtisch mir was zu bauen, wo ich meine Stifte reinlegen kann, dass sie nicht mehr stehen. Und äh, ja, da bin ich jetzt gerade dabei gewesen, mir einen Karton auseinanderzuschneiden. Und dabei habe ich ihn am Karton geschnitten. So, hier habe ich Basteldraht. Und zwar sehr fein für diese ganzen, ganze Perlengeschichte. Das ist 1 mm. Ja, genau. ist nur 1 mm dick. Hier steht sogar 0,44. 0,44? Kann sein, ja. Genau. Da ziehe ich euch noch Mist. Hier seht ihr. Nicht mal ein halber Millimeter. So, und da wieder die Bestellungen, wenn es den Schatz steht. Und ja, hier habe ich ein Silber, also theoretisch das gleiche, nur halt in Silber. Ist doch von der Stärke her gleich, aber es also wird auch 0,4 sein. So, das war die erste Tüte. Zwei Folgen noch. Ja, hier habe ich auch wieder Teile, die einfach nur so drüber gezogen werden können. Ach, jetzt mal raus. Die man einfach nur so über seine Dreads ziehen kann, wenn man denn kleinere Dreads hat. Und ja, die habe ich jetzt hauptsächlich für mich eigentlich bestellt, aber vielleicht packe ich davon auch mal was im Shop. weil ich noch nicht. Bei solchen Sachen ist es ein bisschen schwieriger, die... Ähm, die irgendwo zu integrieren, weil das ist ja doch nicht so schön, die... Na? Ja. Ist echt nicht so einfach. So jetzt, da. So sieht es dann auf dem dort aus, obwohl der Dort ein bisschen zu dünn ist für dieses Teil. Mal gucken, wie viel Millimeter das hat. 6 oh, bis 7 Innenmaß. Ja, und da meine du die meisten zumindest, die ist, der ist ein bisschen fetter. Ähm, also meine du sind tatsächlich 3 bis 6 mm so. Hier funktioniert es besser. So sieht es schicker aus. So, da haben wir es aber wirklich jetzt. Na komm, zeig mal. So. Ja. Sieht schön aus. Wie gesagt, das ist jetzt eher für mich gedacht. Eher für mich gekauft als zum Verkaufen und die habe ich mir fünfmal geholt. So, ja, hier sind auch wieder solche Verschlussteile. Und ist auch wieder offen auf der einen Seite. Und hier habt ihr wieder. Na komm. Ach Mensch, komm doch. Ja, die Bestellnummer. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele da immer drin sind in der Packung. Steht das hier nicht irgendwie eigentlich immer drauf? Normalerweise ja, stand es immer drauf, aber ich weiß es jetzt nicht. So, die hier sind auf jeden Fall zur Weiterverarbeitung. Und die sind auch auf jeden Fall für den Shop gedacht. Also einmal solche Teile, die man dann über den wirklich schmalen dort legen kann. Mal gucken, hier Und... Ähm, ja, dann unten kann man dann halt nochmal Sachen dran basteln. Also sieht dann halt so aus. Und ähm, hier an diese Öse kann man dann eben nochmal was dran machen. Und ja, die werde ich halt dann halt weiter verarbeiten. werde dann da halt noch Schmuck zusätzlich dran basteln. So, dann habe ich mal fürs nächste zu machen mir ein paar Holzknöpfe. Die fand ich einfach irgendwie schön. Und so, hier ist noch so ein ähm, ja, da sind verschiedene Knöpfe drin und ich fand die eigentlich ganz cool die sind so ein bisschen hippie style finde ich ja, und ich glaube in den Tüten ist das immer wieder das gleiche obwohl mhm, oh, hier ist noch mal was anderes glaube ich drin aber so ungefähr Wiederholen die sich. Ja. Finde ich ganz schick. Und eben gute Alternative zu diesen oder ja, besser als diese blöden Plastikknöpfe. So, hier sehe ich gerade, hier waren nochmal vier von diesen Kronen, die ich euch ja schon gezeigt habe. Knöpfe. Hier sind dann Perlen, die packe ich jetzt mal nicht aus. Die sind auch einmal oder packe ich sie doch aus. Ja, hier sieht man es. Da. Ungefähr sieht man es. Ich kann es auch mal nachmessen. Ja, so drei bis vier Millimeter. Ähm, ja. Wenn man ganz ganz dünne Duets hat, dann äh, kann man das da drauf machen. Ähm, ich weiß gar nicht. Vielleicht so, so eine ganz dünne Strähne, da passt das vielleicht sogar. ist halt so ein Strang, wie gesagt, sind alles Holzperlen und ich, bin gar nicht... also ich verstehe das gar nicht, wie die das geschafft haben, dass der Knoten also ich will es jetzt nicht runter machen, sonst würde ich es jetzt mal drauf draufziehen. Das könnte so in etwa passen. Unten wird dann natürlich dicker, aber also man kann es als Endding machen, aber wie gesagt, die meisten haben ja nicht so dünne Dreads. Die meisten haben ja doch schon dickere Dreads. Und ähm, ja, ich werde das als Zusatzdeko halt benutzen, mit, wie gesagt, in Verbindung mit Draht. So, hier kann ich euch auch nochmal die Stellen noch mal zeigen. Jawohl. Und dann haben wir hier solche Perlen die dann eben auch wieder so längst durchgehen und auch eben auf den Draht gezogen werden die fand ich auf jeden Fall auch ganz schick Jetzt, da ihr die Bestellnummer so eine Tüte dann haben wir es geschafft und da kommt auch gleich ziemlich zum Anfang was über was ich mich echt geärgert habe das habe ich auch noch gleich zweimal bestellt in verschiedenen Ausführungen. Äh, da haben sie auf jeden Fall die Innenmaße viel kleiner angegeben. Das sind hier Riesenklopper. Also, die sind hier bestimmt. Gucken wir mal. Ja, 2 cm Innenmaß hat das. Und da stand irgendwas von, ich glaube, 12. Genau. Und ja, jetzt sind das hier 2 cm. Also, statt 12 mm ist natürlich ein Riesenunterschied. Und ja, es gibt Leute, die haben so dicke Dreads. Aber ähm, ja, ich werde wahrscheinlich ein paar davon fertigen, weil die sehen eigentlich nicht schick aus. Und auf der anderen Seite sind die halt komplett offen. Da sieht man dann komplett den Dread. Und hier und dann nochmal eine schöne Öse, um das zu verschönern. Aber wie gesagt, ähm, ist halt doch sehr groß. Da muss ich erstmal jemanden finden, der dann so große Dreads hat. No. jawohl und dann habe ich noch mal die fetten Teile aber in einem anderen Style und zwar so mit ja, Sternchen und Herzchen fand ich auch ganz süß aber wie gesagt hat halt eine ganz andere Größe als es angegeben war das ist echt schade Ja, das. Genau, ja, da habe ich mich jetzt natürlich ein bisschen drüber geärgert. So, hier sind wieder die Teile, die man zwar so drüber ziehen kann, die ich aber durchbohren möchte und dann eben da noch Sachen dran machen möchte. Hatte ich euch, glaube ich, vorhin schon mal gezeigt, die Bestellungen. Zeige ich euch nochmal, da habe ich das ein Stück von bestellt. So, hier sind auch wieder Teile, die noch weiterverarbeitet werden sollen. Und zwar wieder solche, die man halt so über den Duett ziehen kann und dann eben an die Öse noch was dran basteln kann. Und also diese welche... Hier habe ich wieder Perlen zum Weiterverarbeiten und die sind so ein bisschen gedreht, fand ich auch ganz süß und natürlich hier wieder, so ne? durchgehend und hier seht ihr es auch nochmal, halt so ein bisschen gedreht, fand ich ganz schön. Ja, jetzt sieht das noch sogar noch mal besser <lacht> hier sind wieder ähm, verbinder diesmal aber in silber also nicht verbinder sondern hier diese verschlussdinger die man die man auch eben zum beispiel die federn mit festmachen kann also dann wird das nicht noch mal muscheln allerdings hier mit diesem auge ähm, ja, Im türkischen Raum, bei den Muslimas äh, kennt man das halt. Die, das ist halt bei denen so ein Schutz. Ich habe hier auch so ein Ding hängen. Das habe ich nämlich von meiner allerliebsten Freundin bekommen. Von meiner allerliebsten persischen Freundin mal gucken, ich Ach, Okay, jetzt habe ich die ganz abgebaut. <lacht> da habe ich das auch hier hängen. Genau, das hat sie mir mal geschenkt. Das soll mich beschützen. So, und jetzt muss ich meine Labete. Ich werde heute mal nicht so viel im Video rumschneiden. Ihr müsst jetzt alle Sachen mal so ein bisschen ertragen. Ich ähm, ja, habe einfach keine Lust, mich heute mit Schneiden aufzuhalten. So, dann habe ich hier nochmal so Holzperlen. Die sind aber ganz, ganz leicht. Also wirklich mega leicht. Das ist hier eher wahrscheinlich so ein Presspappenzeug. Stand zwar Holz, aber... Ja. Oh, ich fand die auch sehr, sehr schön, um mal zwischendrin so ein bisschen was perlenmäßiges zu haben. Und so ein bisschen Naturfarben finde ich für Bretts auch immer sehr schön. So, zack. Ja, und als Anhänge-Zeugs werde ich dann halt Sachen benutzen, die. Ähm, ja ich irgendwann mal gekauft habe zum Beispiel die Sachen wo ich mich so drüber geärgert habe die ich bei der Messe gekauft habe in Dortmund damals ähm, die so mega teuer waren ähm, wo ich halt so, heißt noch mal, so, äh, hier, so eine Tüte voll ähm, also wenn man bei Doreen Beats dann solche Sachen hier bestellen würde dann bezahlt man da ein paar Euro für und da hat so eine Handvoll da über 20 Euro gekostet oder noch mehr. Also es war richtig, wirklich richtig teuer. Und ähm, ja, die werde ich auf jeden Fall mitverarbeiten. Unter anderem, ich habe ja auch noch andere Teile, aber die werde ich halt mitverarbeiten. Und ich hoffe mal, dass sie dann halt auch ein bisschen hochwertiger sind. So, Dann habe ich mal was, was für mich sehr untypisch ist, aber da ich ja Christ bin, würde ich mir sowas nicht in die Wohnung stellen. Aber ich weiß halt, dass viele Leute, die halt was tragen, sowas, sowas Indisches oder ja, halt sowas Fernöstliches mögen. Ja, komm, ja. und da habe ich solche Teile und die werde ich dann wahrscheinlich, das sind halt auch Perlen und die werde ich wahrscheinlich als Enden dann benutzen dass die dann unten dran baumen. Die sind auch recht schwer. Die sind gar nicht so leicht. Hier habe ich wieder welche zum Weiterverarbeiten. Die sehen so aus, finde ich total schön. Also die davon werde ich mir persönlich natürlich auch was machen. Wie gesagt, es ist jetzt nicht alles nur für den Shop und zum Verkauf, sondern eben auch für mich. Ja, da seht ihr mal mein man ist unbedingt mal wieder nachgehäkelt werden, der franzt schon so und da ist halt diese Öffnung, wo man dann noch was dran dekoriert, ja, aber der muss halt unbedingt weiterverarbeitet werden, so, dann haben wir hier noch drei Teile und dann habt ihr es geschafft, ja, hier auch noch mal Teile, die man schon direkt über den dort ziehen kann, die auch doch relativ viel Platz haben. So, der ist auf jeden Fall zu klein, dieser dort dafür. Also der hat hier auch eher 5. So. Ja, so geht's besser. Der hat hier wohl so 4 bis 5, denke ich mal. Ja genau, vier. Schade, dass man es so immer nicht so schön sieht. So sieht es aber schick aus. Genau. Ja und da weiß ich noch nicht, ob ich die so mit äh, benutze oder ob ich die dann irgendwie auch wieder durchbohre. So und hier habe ich noch zweimal Perlen, die eben dann auch dünne Löcher haben und einfach auf dem Draht mit drauf sollen. Bei denen hier ärgere ich mich schon, dass ich nicht noch mehr gekauft habe, weil die sind echt mega schön. Die Glitzern und Funkeln. Das sehen die aus. Und die sind halt so, ja, so keine Ahnung, Perlmut oder Schimmern halt ganz ganz bunt. Und ja, das Gleiche nochmal, aber ohne Schimmern, einfach nur in diesem dieser Farbe hier genau ja und das war's und jetzt habe ich auf jeden Fall genug zu tun ähm, hier mir ein bisschen was äh, zu machen ja falls ihr euch wundert warum ich hier so einen komischen Faden um die Hand habe ähm, die Nachbarskinder die ja sind sehr sehr herzlich und die kleinste von denen die hat mir hier so ein Bändchen geflochten und ja deswegen trage ich das natürlich in mein Ärmchen Okay, ihr Lieben, das war es von mir. Ähm, ja, war doch einiges und mal gucken, ob ich das ein oder andere Video auch mache und euch mitnehme, wenn ich was bastel oder auch nicht. Ich zeige euch auf jeden Fall mal eine Sache, die ich schon fertig habe. Das ist das hier. Das ist auch tatsächlich schon im Shop. Das ähm, werde ich dann mal unten verlinken. Und da ist hier so eine. Das ist allerdings noch leider Plastik. Ähm, ja, das... Habe ich leider noch in Plastik bestellt. Dann habe ich hier so ein Draht ähm, immer wieder drumherum gewickelt, bis, so, komm, bis das Ganze eben ja, zu war. Hier ist dann so ein Schmetterling dran. Und dann geht es hier mit dem Draht auch wieder weiter und dann eben bis runter zur Feder. Ja, sieht super schön aus. Das mache ich jetzt aber nicht in meine Haare, um es euch zu zeigen, weil, ähm, wie gesagt, das soll ja verkauft werden. Genau, so. Ja, ihr Lieben, das war's. Und euch wünsche ich auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich werde mich gleich ransetzen und werde hier noch ein paar ähm, ja, Aufbewahrungsteile basteln. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bald wieder. Tschüss!